Willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Reset Team DX. In der letzten Folge habe ich zwar gesagt vorletzte, weiß nicht mehr, habe ich zwar gesagt, dass wir erstmal das Feuerfeld machen, dann die Nordkette. Aber jetzt ist mir den Sinn gekommen, dass es mehr Sinn macht, die Nordkette zuerst zu machen und dann das Feuerfeld. Nicht nur, weil die Nordkette kürzer ist um fünf Räume, ähm, denn in der Nordkette ist dann so gesehen diese eine side -Quest schon vorbei. Und nach dem Feuerfeld wird das immer wieder weitergehen und weitergehen, weitergehen. Deshalb würde ich sagen, machen wir heute die Nordkette und dann morgen oder nächste Folge auf jeden Fall das Feuerfeld. Ich hoffe, das stört euch nicht. Äh, ja. Aus irgendeinem Grund hatte Raichu den Mampfgürtel nicht mehr. Jetzt hat er es wieder. Und auf geht's. Nordkette. Und vielleicht war es nicht so klug, Magneton mitzunehmen, aber egal. <lacht> Denn wie ihr wisst, wird uns hier ein Kampf erwarten. Und wo war die Musik nochmal? Die war doch aus irgendeinem Wald. Aus dem Frostwald vielleicht? Das könnte sein, dass das aus dem Frostwald ist, die Musik. Ist das ein Ninjatum gewesen? Ja, ah, nee, Ninjask. Cool. Du, du, du. Dann war waren Gegner. Oh, alles klar. Also ich finde, der Ort sieht ganz cool aus. Wir hatten ja diesen, diesen Ort noch gar nicht. Und ja, ich finde, der sieht ganz cool aus. Aber ja gut, welcher Ort? spielt sieht auch nicht cool aus, ne? True, true. sage ich jetzt so selbst was Natürlich der letzte Raum, wo wir noch nicht abgecheckt waren. Ja, nachgeguckt habt, wenn so. Da ist natürlich der Exit. Und irgendwie kommen mir die Gegner hier sehr leicht vor. Oder bin das nur ich? Die sehen wir können wir eh nicht benutzen. Alles egal. So. Ich hoffe euch geht es in den Corona-Ferien ganz gut. Die meisten haben wir ja jetzt gar keine mehr. Obwohl, warte. Die meisten haben jetzt immer noch welche. Ja, wie war das? Ich glaube, mehr als die Hälfte haben jetzt verlängerte Corona-Ferien, ist das so? Äh, ich habe selber nicht ganz verstanden. Hm, hm, hm. ich würde gerne mitnehmen, aber ich weiß halt nicht, wofür ich das. Ja, komm, pack ich so einen Top-Ether weg und dann setze ich es sofort ein. Äh, wahrscheinlich Raichu, ne? Oder? Ach komm, gib's einfach Raichu. Kein Bock mit. schnacken. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Also soweit ich jetzt verstanden habe, haben die meisten jetzt verlängerte Corona-Ferien bis nächsten Monat oder so. I don't know. Ich glaube, Ende nächsten Monat sogar. Und der Monat hier ist gerade, äh, gerade wo ich es aufnehme, ist das hier Mitte diesen Monat. Mitte April. Und ich glaube, die meisten haben dann bis ca. Ende Mai. Das ist krass. Was bei mir ist, weiß ich noch nicht. Das wird noch gesagt. Oh, uh, Ninjas. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich dann trotzdem in die Schule muss. Was dann äh, nicht ganz so fair wäre, aber muss man halt damit leben. Gut, genug Schule. Wir wollen hier nicht über Schule reden. Wir wollen hier über Videospiele reden. Bö? Ein hochwertiges Band, das sich im Laden sehr teuer verkaufen lässt. Ein simples und doch super luxuriöses Design erobert das Herz berühmter Persönlichkeiten und lässt es nicht mehr los. What? Was heißt das denn? Das ist definitiv neu. Und ich weiß nicht, was das macht. Das hat nämlich das auf jeden Fall mit. Warum habe ich? Ach, oh, bin ich dumm? Ich habe zwei Einladungen dabei. Oh, jetzt check ich es auch erst. Boah, ey, Mann, ey, das gibt's doch nicht. Pff. Ja, dann äh, schmeiß halt die weg. Das Band ist mir jetzt wichtiger als der Sinebeere. Auch wenn der Sinebeere zum Heilen gut ist, aber komm, lass es liegen. Ist egal. Ich will wissen, was das Band macht. Bestimmt macht es irgendwas. Tolles, sehr, sehr tolles. Und dann ich es später sonst noch. Ich hab's. Ach, zack. Also, bisher ist dieser Ort sehr chillig, muss ich sagen. Falls die Folge zu kurz wird, werde ich euch auch noch was dran schneiden, denn ich habe ähm, gestern ähm, jemanden gerettet. Und ich kann euch einmal ja zeigen, wie das so abgelaufen ist. Also mit Passwort gerettet. Wurde halt gefragt, ob ich die Person retten darf. Äh, kann. Und ich dachte so: Ja, klar. Warum nicht? Hm, hab dann gefragt, ob es aufnehmen kann und äh, ja. Also, sobald ich irgendwann mal eine kurze Folge habe, aber ich eingeplant habe, nur einen Dungeon zu machen, so wie heute vielleicht. Dann ne, werde ich euch sowas reinschreiben. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Ich weiß halt überhaupt nicht, wie lange das war. Auf jeden Fall habe ich jemanden mal mit Passwort gerettet. Und ich bin noch am überlegen, wo ich es reinpacke. Junge Ninjask. Ihr wissen, Ninjas ist das eins der schnellsten Pokémon, die es gibt. Ich glaube sogar das schnellste no normale Nicht-Legi-Pokémon. Was ziemlich krasses und einfach random. Warum Ninjask? Warum nicht irgendein anderes? Plusiv ja komm, es ist einfach. Kein Bock. Oh, oh Gott. Warum kann man seine eigenen Teammitglieder angreifen? Das wollte ich nicht. Ey! Ey. Warte. Geht's dir gut? Nein, nicht angreifen. Du sollst mit. Nein, heil ihn nicht. Der wird da nicht kämpfen. Ich beschütze ihn ja aber. Alter, warum ist das überhaupt möglich? Äh, es sieht übel für mich aus. Ach komm, das wird wieder. Das war nicht gewollt, okay? Nur, dass es weiß Ich habe es einfach nur so gefressen, just for fun. Ach, mein Gott. Ja, den Mini-Belebersamen nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir packen dafür mal einen Schlafsamen weg. Lieber habe ich alles einmal statt eine Sache mehrmals. Vor allem, weil ich ja eh noch keine Strategie habe, wie ich die Sachen angehe. Ich nehme einfach alles mit und hoffe auf das Beste. Halt der bisher Fast immer gut geklappt, außer beim Endboss. Da hat es dann ganz knapp nicht gereicht, aber... Oh, nice Hut, Hut. Gerne, auch wenn du kein Talent hast kannst nichts, du hast kein Talent. So, ist mir egal. Kommt mit. Ach, da werden wir angegriffen. Aber Magneton schafft das. Ich müsste Magneton vielleicht mehrere Fernattacken beibringen. Das müsste eigentlich jeden aber. Weil Fernattacken sind viel besser als Nahkampfattacken. Finde ich. In diesem Spiel.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 und sorry, falls ich manchmal nicht Mike, Pika oder Beep, Sargut, stattdessen Pizza, Flop, Raichu und Magneton. I'm sorry, falls das irgendwen von euch stören sollte. Oh Gott, ich werde langsam hungrig. Warum werde ich hungrig? Mensch, ich will nicht hungrig werden. Finde ich nicht nett. Ich finde immer noch, dass Raichu in diesem Spiel zu, zu, zu OP ist. <lacht> oder Pikachu eigentlich auch. Aber vor allem Raichu. Ich bin froh, dass ich einen Raichu hab. Reich ist eh besser. Das heißt jetzt nicht, dass Pikachu schlecht ist. Ich finde nur Reich besser. Was ist das für ein Stab? Nee. Keine Lust. Du, du, du, du. Was ist das für ein Band? Nee. Haben wir schon genug von. Könnte wir verkaufen, aber ich habe eh keinen Platz, von da ist egal. Ich habe übrigens einen erkenntnis dabei, kann ich euch kurz zeigen. Ähm, ich bin es immer gewöhnt, hier sortieren zu drücken. Äh, ob ich den... Da. Einen erkenntnis das heißt, wir werden heute einen Mega-Bisa-Floor sehen am Ende des Dungeons. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Also, soweit ich weiß, geht diese Side-Quest äh, nicht lange, sondern ist sehr kurz. Eins der kürzesten, wenn nicht sogar die kürzeste. Oh Gott, warum schlafen wir Xatus? Du, du, du, du. Ich pack mal einen perfekten Apfel weg und dafür esse ich den sofort. Nom. Äh, wie machen wir das? So. BÄÄÄM! BÄÄÄÄM! Gut, dass du den anderen verfehlt hast Pikachu. Äh, Raichu. So, aber jetzt nicht mehr. Danke. Super, passt. Perfekt. Du, du, du, du, du, du, du, du, wir ich denke schon gar nicht mehr mit Okay, ich musste kurz testen, ob mein Mikro angeschlossen ist Habt ihr es auch manchmal auch ein Mikrofon, dass das manchmal einfach nicht angeschlossen wird, obwohl das Ob du nichts gemacht habt, das ist einfach nicht mal angeschlossen oh, Zum Glück hatte ich das bisher noch nicht in einer Folge, aber Ich kann mir gut vorstellen, dass das demnächst irgendwann mal passieren wird Und dann sage ich mir so, oh Gott, nicht so wieder. Also ich hatte das halt schon mal früher Dodri, ja, pff, ich dich nicht an, aber ich werde irgendwann alle wieder wegschmeißen aus meinen, ähm, Dings, auf meinen Camps, damit ich Platz habe. Ich wollte irgendwas ansprechen, aber ich habe es wieder vergessen. Eieieiei, ah, ja, ja, ja, ja. das ist nie so toll. Ich hätte vielleicht erstmal oben gucken sollen, weil wenn es oben ist, dann, äh... Wird das hier eine lange, lange, lange Gang hier? Aber nein, alles gut. Hier war richtig easy. E8. Was ist das, Draschel? Hieß das Draschel? Ich glaube, das hieß Draschel, ne? Oder Draschel. Keine Ahnung, wie es hieß. Dum dum, dum, dum, Das ist halt blöderweise Hagel. wir können halt nichts dagegen machen. Das ist blöd, da das blöd, Denn wir verlieren konstant ganz viele Leben und das ist nicht schön. So, ich habe extra noch mal ganz viele Belebersachen bei mitgenommen, zusammen mit zwei perfekten Äpfeln. Einen habe ich schon gegessen. Wenn ich wusste, wir werden das gebrauchen, ja. äh Nö, noch nicht. Ich kann ja einfach Synthese einsetzen, brauchst mir nicht heilen. Hier siehst du, zack. Das macht zwar rein gar nichts hier in deinem Hagel, aber ist es ist mir jetzt nichts. Und damit muss ich ja kein Item für mich verschwenden. Also für dieser Floor bitte nie Items verschwenden, dankeschön. Denn ich kann Synthese. Zack. Auch wenn Synthese ähm wetterabhängig ist, das heißt... Äh, wenn es zum Beispiel besseres Wetter ist, also wenn es hagel ist, ist klar, dass Synthese mich nicht sehr sehr viel heilt. Aber weiß ich nicht. Bei irgendeinem anderen besseren Wetter. Da sollte klar sein, wenn zum Beispiel weiß ich nicht. Es gibt so viel Wetterlagen in dem Spiel. Ich weiß es gerade nicht. Egal, ihr wisst ja, denke ich, worauf ich hinaus wollte. So, komm mal mit, mein Freund. Kann ich ja mitnehmen, ne? Yes! Dann komm mit. So, auf zur Treppe. Ja, und wie gesagt, wenn jemand da geht, ist mir egal. Wieso, du, du, du, du, du, du? Niemand ist tot. Stop. Niemand stirbt hier. Meine Aufsicht wird hier niemand sterben. Niemand. Niemand. Ey, könnt ihr bitte auf einen <lacht> Weg zu stehen? Du musst nicht wieder einen Apfel essen. Ich bin erst E9. Eh es geht bis E25. Eh Und ich wollte jetzt schon einen Apfel essen. Meine Güte. Dabei kommen mir das alles so kurz vor. Oh Gott. Please die. Please die. Dankeschön. Heal, Danke. Hier bei klaren Wetter zum Beispiel sieht man ja, dass ich viel mehr Leben äh, wieder gewinne. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Äh, wo ist die Treppe? Ah hier ist sie. Alles klar. Was haben wir aufgenommen? Ach, Top Elixier. könnte ich eigentlich auch gleich mal wieder verwenden. Äh, jetzt haben wir noch 15 Ebenen zu bestreiten plus diese hier. wir sind Nein, 15 und dann der Boss. Toll. Aber wir kommen dem Ziel schon näher. Oh, yo, ein Magnetzone! Ach, hätte ich den Apfel nicht für drasche verwendet. Aber ganz ehrlich, ich werde mein Magneton noch zu Magnetzone entwickeln, Leute. Heißt, ihr seht gerade mein Magneton, ne? Das wird demnächst irgendwann zu dem Ding da. Das ist nämlich die äh, letzte Entwicklung von Magneton. Dafür braucht man. Ich irgendein Item oder so. Keine Ahnung. Bibi, voll geil. Uh, Ladungsstoß. Jetzt reden wir. Fügt allen Gegnern im Raum Schaden zu und versetzt sie manchmal in den Zustand Paralyse. <lacht> geil. Dann macht doch dafür Donnerschock weg, würde ich sagen, oder? Obwohl, warte. Lieber nicht. Moment, Moment. Moment mal. sagen Kreideschrei weg, to be honest. Es ist... war oh, das ist die gleiche Attacke. Moment. Gesamter Raum, direktes Feld in Blickrichtung. Ich mach Kreideschrei weg. Na, ja. mhm. So. Wir werden Magnetzone nicht retten. Wie gesagt, ich werde meinen Magneton demnächst noch entwickeln zu einer Magnetzone. Ihr also seid dann gespannt auf sowas. So. Wer braucht denn das am meisten gerade? Wahrscheinlich. Moment. Hm? Ich gebe mir. Lecker. Wunder schmeckt eigentlich ein Top-Elixier. <lacht> Dass man sich sowas fragt. <lacht> Wunder schmeckt das. Eure Ideen in den Kommentaren. Du, du, du, was ist das für ein Band? Ja, Moment, was ist das für ein Band? Pff. Wow. Nein, ich will, ich will schon. Och, Moment, Boden. Kann man den Boden analysieren? Äh, ging das nicht mehr? Man konnte früher den Boden analysieren. Geht wohl nicht mehr, oh. Jetzt sind wir anscheinend in einem Schneegebiet, obwohl war es so Schnee? Wir verfolgen ja eigentlich ein sehr schnelles Pokémon. Ich weiß nicht, ob wir das schon wissen, welches es ist, aber auf jeden Fall ein sehr schnelles Pokémon. Ähm Und dieses sehr schnelle Pokémon, das, das würde doch mehr Sinn machen, würde dieses sehr schnelle Pokémon in einem Luftgebiet, in einem Himmelgebiet sein, statt in einem Eisgebiet. Aber spielt die Schneemusik von daher gehe ich mir davon aus, dass hier ein Schneegebiet ist. Aber I don't know. Aber wir sind eh gleich... Na, noch nicht gleich, aber wir werden demnächst am Ziel sein. Wir haben ungefähr die Hälfte nämlich durch. Bam! Ich bin immer noch am Überlegen, wie ich das mache. Mit der einen, mit der einen Aufnahme, die ich am Anfang erwähnt habe. Aber jetzt kann ich hier wahrscheinlich nicht mehr dranhängen, denn die Folge ist schon zu lang dafür, dass ich am Ende nochmal was dranhängen. Deshalb mal, mal sehen. Habe ich schon eine Siedelbeere? Ich habe schon zwei, lassen liegen, dann ist egal. Komm, dann lass es sein. Doom, doom, doom, doom, doom. Komm, kill es endlich, ich will weitergehen. Ach, hier ist der Neue, das Ende. Papunga, peace, die, die, die. Dankeschön. Was ist das für ein Stab? Wird er geschwungen, springt der Anwender zum Pokémon oder zur Wahl im Blickrichtung. Außerdem versammelt sich das ein Mitschreiter in der Nähe um ihn. Ganz ehrlich? bei Bosskämpfen, wie von Rauron, Kyogre oder Quasa, ist das eigentlich richtig gut. Deshalb nehme ich mal eins davon mit. Ja, ich muss mich halt von einem jetzt äh, trennen. Äh, was? <lacht> das gehört? Oh Gott. Ich hoffe mal, das nicht gehört. Aber auf jeden Fall, wovon trenne ich mich? Kommt vom Top-Ether wahrscheinlich. Und dann setze ich sofort mal ein. Wahrscheinlich Magneton. Oh, ich ich, ich gebe es einfach mal Magneton. Not? Du, du, du. Aber ich muss jetzt einfach sparsamer umgehen mit den ganzen Elixieren. Also, ich denke, die ganze Zeit bei 15 ist es vorbei. Aber nee, erst bei 25. Du musst da noch mehr als zehn Räume machen. Beziehungsweise, ich glaube, 25 ist dann der Boss, ne? Das heißt 24 Räume und dann die Treppe und dann sind wir beim Boss. Das heißt noch zehn Räume ungefähr. Oh, hier ist doch die Treppe. Das ist sehr gut. Ja, lass liegen, ist egal. Sagen wir jetzt weiter können. Wir sind ja schon sehr gut gelevelt, finde ich. Falls euch, ach so, habe doch gleich erwähnt, bei der Rettung, bei der, ja, bei der Rettungsmission, da habe ich sogar für jeden Charakter ein Level-Up Level bekommen, glaube ich. Ich will, dass du Bescheid wirst. Diese Luxusbox Luxusboxen wo lohnen sich eigentlich nie. Ich wollte es gar nicht wegwerfen. Nur weil ich gesagt habe, es lohnt sich nicht. Meine ich nicht, dass es gleich wegwerfen muss. Warte, was? Warum kann ich es nicht aufheben? Warum steht da sofort werfen? Macht das Damage, wenn man das wirft? <lacht> äh, die Dinger hier sind eigentlich gut. Ah, wohl Kleinkiesel jetzt nicht ganz so geil. Ach komm, lass die Truhe liegen. Lohnt sich eh nicht. Das sind eh nur solche Bonbons, äh, die ich eh nicht mag. Früher gab es die gar nicht, diese Regenbogen-Gummis. Früher waren das ganz normale Gummis. Die haben die Intelligenz gesteigert. Aber ich weiß, ich kann euch leider nicht sagen, was die Intelligenz eingebracht hat. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich hab's sie auf jeden Fall nie benutzt. Ich hab die mal weggeschmissen. Ich wollte die nicht. Warum sollte ich einen Gummi mit mittragen? Fand ich irgendwie dumm. Jetzt mal ganz ehrlich. Wollt ihr mich veräppeln? Wo ist hier der Ausgang? Jetzt ist da ganz links, oder? Und ich wollte eigentlich nach oben gehen. Und oben war es halt nicht. Jetzt ist es hier links, oder? Oh Gott, ja. Immerhin. Bum, bum. B, b, b, b, ist mir egal, wie lange die Folge jetzt wird. Wir werden heute noch gegen das schnelle Viech kämpfen. Feenbrise? How about no? Heuler? Stop it. Bam. Warum verfehle ich? Mein Gott. Das Ding ist direkt vor dir. Ja, Pika hat Hunger. Ich weiß. Äh, das liegt an dem Mampfgürtel. Der macht ja Pika so stark. Ich würde sagen, ich muss jetzt mit Magneton erstmal spielen wenig. Weil ich habe jetzt keinen Bock, mein Apfel zu benutzen. <lacht> das spiele jetzt lieber erstmal mit Magneton. Denn nee, der hat noch gar keinen Hunger. Der ist noch komplett voll. Bam. Du, du, du, du. Eine Sammelfalle. Wenn ein Pokémon auf diese Falle tritt, erscheinen gegnerische Pokémon um uns herum. Ach, ich glaube, die Sammelfalle verwandelt alle Items in Gegner. Das ist besonders scheiße, wenn man gegen... wenn man in dem Monsterraum ist. Wo... Ganz viele Items rumliegen. Auf einmal ist er vor dem Item, das du gerade einsammeln willst. So eine Sammelfalle. Alle Items verwandeln sich auf einmal einen Gegner. Hast du noch mehr Gegner, obwohl es schon Monsterraum ist? Das ist blöd. Giftfalle, welches vergiftet? Oder was? Was war das? Tunnelzweig. Und warum habe ich Platz im Inventar? Hey. Okay. Zack, weg mit dir. Also, lebt noch. <lacht> Nadel durch seinen Körper nicht mehr. Ich will den Boden gar nicht kaputt machen. Ach, die Steuerung ist manchmal blöd. Mal ganz ehrlich, im ganzen Spiel. Vor allem Overworld, aber auch in Game ist die Steuerung manchmal echt blöd in dem Spiel. Und das einfach, weil die ganze Zeit irgendwas passiert und du drückst halt. Du drückst, musst halt mehrmals drücken, weil gerade irgendwer einen Effekt bekommt oder irgendwas aufsammelt oder bla bla bla. Und dann musst du die ganze Zeit warten, wenn du jemanden wegschubsen musst. Früher war das so, du hast einfach auf den auf den Charakter gedrückt und der ist der, der musst du nicht so wegschubsen wie jetzt gerade. Du bist einfach hast einfach mit den Plätze getauscht und das war noch gut. Jetzt musst du einfach erstmal B gedrückt halten. Und wenn du zu lange B gedrückt hältst oder zu kurz, dann machst du irgendwas und das ist nicht so geil dann. Was hutut? Ja, dann stirb halt mir egal. Ist selber Schuld, wenn du nicht äh, schnell genug kommen konntest und lieber kämpfen wolltest. Erlebt mal das Item auf hier, danke. Kann sein, dass sie uns jetzt verfolgen, aber ganz ehrlich, ich will mich grad nicht. Ja, ah, die kämpfen gerade, ist mir egal. Wenn die sterben, dann sterben sie. Nö, dann belebe ich natürlich wieder, ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock, ständig Leute zu beleben. Blöd war jetzt nur, das war Draschel, die haben mich einen Apfel gegeben. Hätte ich vielleicht schon beleben können, aber... Jetzt eh zu spät, jetzt ist es egal. Äh, sichtsam, Man, die sind nicht gut. Ich denke immer bei einem Sichtsamen, das sind diese Erkenntnissamen, aber das sind sie nicht. <lacht> Definitiv nicht diesen Kacke, diese, die wir hier gesehen haben. So, komm, geh weg. Blablabla. Wer denn? Ach, dieser Floor. Level 49 Leute, wir haben fast die Level, die die Hälfte aller Level erreicht. Also, Pika auch. Yeah, Level 46 läuft. Und ja, wie gesagt. Jeder hatte vorher, vor dieser Folge, nochmal Level-ups bekommen. Ähm, ja. Ich habe noch ganz viele Tickets, aber ich will die nicht benutzen, weil ich keinen Bock habe. Könnte ich aber theoretisch nochmal machen. Ich weiß jetzt nicht, wie klug das ist, hier runter zu gehen, weil oben war noch ein einziger Raum, wenn ich den... wenn der das am Ende ist, ne? Dann ist halt schon Kacke. Warum bist du da, dieser Floor? Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Komm, hau ab! Verschwinde! Danke. Warum kann ich eigentlich keine Triplette? Muss ich jetzt verstehen? <lacht> ich finde, das habe ich schon mehrmals gesagt in diesem Let's Play. Na egal. Du du, du, du, mach doch nicht ständig die ganzen Wände kaputt. Und ja, wie ich es befürchtet habe, der letzte Raum, ganz oben, der ist tatsächlich der Raum mit der Treppe. Das kann auch nur mir passieren, was? Weberak? Ja, mir egal. Ich rette dich nicht, wie gesagt. Bam. Boah, du Verräter, Weberak. Dich hätte ich nicht annehmen sollen. Na nee, egal. Kämpfst halt für mich. Mir egal. Ich werde dann wahrscheinlich, ähm, mal schauen, wie ich dann, ähm, Oh Gott Ich hoffe, man hört das nicht im Hintergrund. Moment. Ich packe kurz meinen Kopfschutz in die Richtung, wo, das, wo der Lärm ist. Ich hoffe, das ist jetzt nicht mal so schlimm. Ähm, auf jeden Fall muss ich mal überlegen, denn es gibt ja noch ganz viele Dungeons, die gehen bis 60 Ebenen und mehr. Und dann muss ich mal überlegen, wie ich das mache, weil 25 bis 30 Ebenen ist ja schon eine Folge. Jetzt ohne Boss. 30 Ebenen. Ähm, deshalb muss ich überlegen, wie ich das aufteile. Würdet ihr lieber eine ganz lange Folge haben oder mehrere kurze Folgen? Denn ich habe es ja bisher so gemacht, dass es mehrere kurze Folgen sind, auch wenn ich manchmal 40 Minuten waren Aber ganz ehrlich, bei dem 99 Ebenen-Dungeon, ich glaube, da mache ich mal Ausnahmen. Nicht eine ganze Folge mit 99 Ebenen, sondern... Weniger Folgen, weil sonst müsste ich ja irgendwie vier Folgen für dieses für einen Dungeon machen. Dann mache ich da statt vier Folgen vielleicht zwei Folgen draus. Also zwei Folgen für einen Dungeon ist okay, aber vier Folgen ist zu viel. das können wir ändern. Würde ich sagen. Oh Togetic. Ja, wie du willst. Komm, hau ab. Na ja, komm, geh Geht da unten. Oh, ist Reppe. Nice. <lacht> wie doch, ich da oben rechts schläft, ich das gesehen. Wie lange ist die Folge? Oh Gott. Egal, wie gesagt, wir machen noch den Bösskampf. So, wer braucht am meisten? Ich und äh, Bieb und Pika. Ja, aber Bieb am allermeisten. So, zack. Ich kann ja echt gar nicht mehr angreifen. Ich will aber nicht unbedingt sagen, dass die Steuerung im Original besser war als hier, weil das ist sie nicht wirklich. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich früher Probleme hatte zu navigieren und immer wieder in Wände geprallt bin. Gut, könnte aber vielleicht auch daran liegen, dass ich dauerhaft B gedrückt halten konnte und das ist jetzt geändert worden hier, mit dass man dauerhaft schnell geht das heißt jetzt gehen wir gerade normal aber man kann einstellen dass man dauerhaft ganz schnell geht aber keine ahnung Das ist so ungewohnt auch wenn das sich so anfühlen sollte wie ähm, Früher halt wenn man b gedrückt halt hat dann wenn man es b gedrückt hält dann rettet man halt so lange bis du in irgendeinem in einer wand ranprallst. Oder einen Gang hier. Zack. Vor einem Gang und dann nach einem Gang. Und nicht ab der nächsten Wand. Oder bist du aufhörst. So, das ist irgendwie seltsam hier. Ich bin jetzt werde ich zwar trotzdem benutzen. Weil ich hin wieder trotzdem schnell sein will. Aber... Ich mag es halt nicht so. Äh, ganz ehrlich. Wo ist hier eigentlich jetzt das Ende? Ich hab' zwar gesagt, ich mache jetzt Folge so, wie es geht, aber... Ey. Ich würde schon gern zum Ende kommen. Wenn es hier links nicht ist, ne? Ah doch, hier links ist es. Alles klar. Gut.